Oh uh, oh Minecraft Mario Party Luigi ist hier. Okay, Mann war das Quint. Hallo und herzlich willkommen zu Minecraft Mario Party. Jetzt mir dem Colin Ja. Und ich bin hier in der Lobby und ich muss auf elf weitere Spieler warten. Scheiß, warum mache ich die Begrüßung eigentlich immer so früh? Oh, die Lobby wächst. Noch sechs Spieler. Oh, wir sehen uns dann bis zum Anfang des, nee, des Spiels. Mann, ich muss mal Deutsch lernen. Und los geht's. Drei, zwei... Eins. Puh. Wow. Okay. Mario Party. Jeder kennt das Spiel. Hier geht's darum. Wer als erstes am Ziel kommt und ich habe eine 4 gewürfelt. Ey, besser als sonst. Sonst würfel ich immer nur eine 1. Danke, Mann. Block hüpfer. Ah ja. Ist das? Boah, ich hab scheiße, ich hab grad richtig weit gespuckt, aber egal. Trotzdem nur 5. Ich bin Vierter. Als ob ich Vierter bin. Und was hier? Gun Game. Äh. Als ob Was heißt als ob Ach, Keine Ahnung Mann, hat einen Diamanten. Schwert. Okay, ich habe eine Schaufel Ich habe eine Schaufel Jetzt rasiere ich Jetzt rasiere ich Als ob ich, lä ich läge. Warte. War das Spiel schon zu Ende? Und und und und und, und eine 6! Oh, Baby, Junge! Junge, ist ein Joker, ja. oh, Ich bin 3 und ich bin verdammt scheiße. Ich, ich bin 3 und bin verdammt scheiße. Ja, ich bin 3. Ich bin Dritter. Und Mini-Survival Game. Ne, Mini Skywars, oh. Zwei, eins. Das ist mal, das ist das, was ich sehen will hier. Okay. Puh! So beliebt. Aber hier ist keine Ruhe. Ach, shit. Der hat mich. Was habe ich gesagt? Der hat mich. Du bist ausgeschieden. Ja, super. Ich bin so schlecht in Mario Party. Ich spiele das zum vierten, dritten, nee, ich spiele zum dritten Mal. Fünf. Junge, ich bin Gott. Darf man wirklich seinen Augen trauen? Sonst würfe ich immer nur Einsen und jetzt werfe ich auf einmal nur Sechsen und Fünfen. Trotzdem bin ich Fünfter. Ich liebe es. Oh, Minengefecht. Uh. Ah, ja. So. Als ob da die Border ist. Border Wand, keine Ahnung, wie ha. man es nennt. Kann mal der Chat weggehen? Ich sehe hier nichts. So, ach so, man soll nicht das Zwetschon abbauen. ich muss das jetzt erst checken? So, ich habe ihn noch eine Bombe gelegt. Ich hoffe, der überlebt das nicht. Man, warum ist es hier wieder so dunkel? Als ob ich sechster bin mit zwei Kills und ich mache ich bin endlich mal gut in dem Spiel, also besser als sonst. Und dann bin ich eine 3 soll ich einfach nur scheiße sein, könnte ich machen. Ich bin trotzdem fünfter. Reise nach Je Jerusalem, aber ich liebe dass das, dass ähm, hier keine Sounds kommen. Wie viel Euro kriege ich dafür, dass ich mich gerade beherrsche? Aber ich wette jetzt. Ich beworfe jetzt eine 3 oder so. ne, eine 6. Oder eine 5. Nach dem Spiel. Das wette ich einfach. Oh oh, uh, den Grün hat es hinbekommen. Und Luigi. Zwei Profis. Einfach zwei Profis. Und die stehen sich jetzt gegenüber. Wer gewinnt das äh, Game? Luigi oder Toad? Oh, die wollen sich schlagen. Uh. Ha. Du. Was willst du? Du, bist nicht, du willst nicht. Kein... Ja. Du willst keinen. Ja. Du willst keinen. Bist... Und Luigi hat gewonnen. Ey, hast du gut gemacht, Junge. Applaus. Ba, ba, ba, ba, ba. Boah, ich hätte noch ein Interview geben sollen. Und sieh, sie, dir, ich habe nur 5. Geil. Und ich bin dritter. Reihenfolge. Habe ich hier ein Papier und einen Stift. Ich brauche ein Papier und einen Stift. Das war war da, oder? oder? Ich sag dir doch, ich bin scheiße in sowas. Ich bin. Ich bin einfach schlecht. Hier kann ich mich einfach nicht im Bett legen und mich verkriechen. Und ich hab diesmal kein Papier gefunden. Der Modus ist so kacke. Ist das dein Ernst? Ist das dein scheiß Ernst, Mann? <lacht> Ich geh weg. Big Mac, band ihn direkt für zwei Wochen, Digga. Oh fuck, Replika. Ah, ich... Ich konnte das gut. Ich konnte das... Einigermaßen. Mann Fuck, hier sind einfach so Profis drin Ich wette, das sind so Welche, die 10 Stunden am Tag Mario Party spielen Und dadurch rasieren Mann Fuck, ich hab's falsch Sehe das Ich seh das einfach Ich bin 6, doch Fuck, ich hätte auch fast geschafft eine Sache hatte ich falsch. Ich hätte noch einen Block setzen müssen, aber... Oh, eine 6. Da kein Baus Feld. Oh, jemand hat gewonnen. Äh... soll ich das Video hochladen? war so scheiße, aber hey weiß was ich lade das video einfach hoch